Nichts lockert deine Webseite so gut auf wie Bilder und Videos. Sie schaffen mehr Struktur und lassen deine Texte abwechslungsreicher erscheinen. Worauf es beim Einbinden von Bildern in deine Webseite besonders ankommt, erfährst du in diesem Video. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Um einen Webauftritt noch nutzerfreundlicher zu gestalten, empfiehlt es sich, auf Bilder zurückzugreifen. Diese lockern die Seite auf und bringen mehr Leben in lange Texte. Das hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Die Bounce Rate, also die Anzahl der Personen, die deine Seite schnell wieder verlassen sinkt und die Verweildauer steigt. Ähnlich wie beim Beitragsbild, gibt es auch hier einige Punkte zu beachten. Wenn du unser Video zum Beitragsbild noch nicht kennst, dann haben wir dir es hier, aber auch in der Videobeschreibung verlinkt. Dort bekommst du alle Informationen, die du beim Hochladen eines Bildes beachten solltest. Bei der Auswahl von Grafiken für deine Webseite solltest du stets beachten, dass diese auch zu deinem Content passen. Deine Nutzer werden sonst durch unpassende Bilder verwirrt. Doch nicht nur echte User, auch Google analysiert heute das, was auf deinen Bildern zu sehen ist und vergleicht es mit dem Inhalt. Das kannst du ganz leicht testen. Nähere Informationen dazu findest du ebenfalls im Video zum Thema Beitragsbilder. Wusstest du eigentlich schon, dass du deine Bilder kostenlos bei Canva.com bearbeiten kannst? Erstelle dir einfach eine Vorlage in der gewünschten Größe. Auf der linken Seite stehen dir jetzt viele Optionen zur Verfügung. Sobald du mit der Bearbeitung fertig bist, kannst du das fertige Ergebnis problemlos herunterladen. Canva kann dir so das Einfügen des Unternehmenslogos oder der Urheberinformation deutlich vereinfachen und so sorgst du spielend leicht für ein professionelles und gleichbleibendes Branding-Marketing-CI auf deiner Webseite. Aber wie viele Bilder solltest du in deinem Text einbauen? Bei Kundenwachstum verfolgen wir eine einfache, aber effektive Regel. Nach jeder H2-Überschrift folgt ein zum Thema passendes Bild in optimierter Bildgröße. Es kommt also immer auf die Länge deiner Beiträge an, wie viele Grafiken auf deiner Seite Platz finden. Als Faustformel kannst du dich daran orientieren, bei längeren Inhalten ca. 3 bis 5 Bilder zu nutzen. Wenn du mehr nützliche Tipps für dein SEO bekommen möchtest, dann solltest du unbedingt mal auf unserer Website vorbeischauen. Hier haben wir viele hilfreiche Tipps und Tricks für dich bereitgestellt. Außerdem bieten wir zurzeit eine unverbindliche und komplett kostenlose Analyse deiner Webseite an. In einer Videokonferenz zeigen wir dir, was du an deiner Website optimieren kannst, um dein Ranking zu verbessern. Den Link zur Anmeldung haben wir dir hier und in der Videobeschreibung bereitgestellt. Viel Erfolg bei der Umsetzung wünscht dir das Support-Team von Kundenwachstum. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de